Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 4. Der Übergang von Tag 3 auf Tag 4 war ein bisschen regnerisch. Aber ich habe es ja gestern schon gesagt, ich finde das ja ganz cool. Ja, hier sind wir. Da habe ich ein bisschen die Sonne aus dem Zelt gekitzelt. So, um an den Hut ranzukommen, vielleicht machen wir erstmal hier das hier auf. Und den kommen wir auch schon mal hier. Er jetzt nicht raus. Aber... Hallo Hundie, Wie hat er denn geschlafen? Warte ah, kurz, wir müssen noch kurz ran ah. morgen ja, wir so raus. Auf jeden Fall sieht der Hund trocken aus. Bist du trocken? Ja, du bist komplett trocken. Das ja, ist doch super. Ne, das Zelt nicht, das ist mein Zelt. Das machen Hunde nur kaputt mit ihren Krallen. Wo ist dir das Zelt hier? Dein Zelt ist außerdem viel cooler, das hat Räder. 7 Uhr morgens ist es. Ich bin ehrlich gesagt auch schon seit sechs wach. Äh... Stimmt da gerade jemand? Ich dachte jetzt, also das wäre ja jetzt schon verrückt. Ja, der einzige kleine Nachteil war, dass wirklich ab ungefähr viertel vor sechs äh, wurde dieser abgelegene Pfad hier die Straße zu einer Autobahn, das hat mich ganz bisschen gestört, ansonsten super cool, auch letztendlich da vorne direkt ist ein Lidl und Kick und weiß nicht, Aldi und sonst irgendwas, da könnte ich mir theoretisch Frühstück holen, wenn ich das nicht gestern schon gemacht hätte. Ja, Solarpanel steht schön im Schatten, so bringt das auch richtig was. Aber, ja gut, die Energie nehmen wir gleich mit. Meine Batterien vom äh, E-Bike lade ich tatsächlich gerade äh, bei meinem Nachbarn. Das heißt, die Energieautharke-Mission ist erstmal ja, verschoben. Wird natürlich bei dem Wetter einfach schwer. Ne? Die, die, da kriegt die Sonne nicht rein. Ja, dann mal abbauen, frühstücken und äh, weiter geht's. So, wir sind jetzt wieder auf unserer Tour. Da vorne ist gleich das äh, jetzt wir gleich noch. Ja, ne? stört. Und ich filme es ja auch nicht. Also das kann auch keiner beweisen, dass ich diese Regel verstoßen habe. Flug Hafen Meer Inseln ja, viel Scharfscheiße. sehr viel Chance nächste Möglichkeit geht aber aus dann links auf Schädel Da kriege ich Frühstück. Links auf Da ist ein Campingplatz. Da gibt es jetzt erstmal Frühstück. Und der größte Kaffee der Welt. Der einfach wirklich größte Kaffee der Welt. Und auch der beste Löffel der Welt. Und der Hund ist ein bisschen müde. Der Arme. So, bestes Radtourwetter hier. Ah, gut, dass wir nicht in die Richtung müssen, aus der der Wind kommt. Ach, müssen wir 80 ja Metern an der Kreuzung rechts abbiegen Ach. auf Schützberg. Das macht uns ja nicht so Spaß hier. Also, ich fahre gerade bergab mit 7 km/h, obwohl ich ja runterfahre. Es ist geil. Es ist. auf dem Deich gerade war es ganz schön windig, muss man sagen. Ich meine, hier ist es auch windig, aber da oben war es gerade spitzenwindig. Ah, schön hier. Ich habe einen Trick rausgefunden, wenn ich mich hier so runterrollen lasse, kann ich ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Dann lasse ich mich einfach vom Winter wieder hochschieben. Was ja wirklich sehr zuverlässig macht. Dann wieder hier runter! Das ist eine komplette Wahnsinn hier! Und da sind nur noch 400 Kilometer an der Küste entlang! Ja! sieht jetzt nicht gerade aus, oder? Ach doch, ich muss da durch. Ja! Ich glaube nicht, dass man mich versteht! Aber es ist windig! So, hinter dem Windschutzwall ist es ein bisschen besser zu fahren, auch wenn Komoot das jetzt kacke findet, aber ich finde das besser. Und außerdem hier Energiesparmodus, den Hund mal ein bisschen platt machen. Ne? Ja, also direkt an der Küste fahren, die Aussicht ist herrlich, aber der Rest nicht so, <lacht> das muss man schon dazu sagen irgendwie. Ja, gucke ich mir halt den Deich ein bisschen an und die Felder hier. Die ist bald reif, ne? das braucht man nicht im Moment. hier und hier bleiben. Ja, als hätten wir nie was anderes gemacht, ne? Und auf. Ja, klappt richtig gut mit ihm, auch im Auto übrigens, also im Anhänger. Er ist mittlerweile richtig gechillt, wenn der Wind anfängt oder der Regen. Er schläft ja auch da drinnen. Er hat das mittlerweile als halt sein Zuhause akzeptiert und findet es ganz cool. Mal gucken, wie so ein Hund laufen kann. Probieren wir jetzt mal aus. Aber es spart auf jeden Fall ab. Ja, da hat leider jemand einen Zaun hingebaut. Also schieben wir das Bike einfach da hoch. Das ist ja ganz einfach. So, überhaupt. Kein Problem. Ich schaff das nämlich. Das ist ganz einfach. Ach, Scheiße. Wer baut denn so eine Sch Kacke? Seite. So, vielleicht schaffen wir es jetzt. Doch noch ein kleines Stück den Berg hoch. Ich weiß nicht. Warum muss man denn diesen Zaun zumachen? Warum? Ich meine, wem hilft das? hallo. Ja, ich hau dich gleich. Ja. Ja. das sind so die kleinen Probleme des Alltags, aber die bewältigen wir schon. Fuck. Scheiße. Dumme Idee. Ganz dumme Idee. Vielleicht könnte ich, vielleicht schlau werde ich noch länger abgemacht. Aber ich bin ja erst jetzt schlau geworden. Und jetzt ist mir zu spät. Das schaffen wir jetzt auch. Los Fahrrad, schieb. los Fahrrad, schieb, los Fahrrad, schieb, los Fahrradschieb. Äh. Äh. Geil, endlich wieder Wind. Da, auf der Seite von dem Windschutzdeich. Oh Gott, ist das schön hier. Oh Gott, hier werde ich mich jetzt mal hinsetzen. Gott, war das anstrengend. Oh. Also, hinter dieser Mauer ist komplett die gegenteilige Realität. Und hier ist leider so, dass hier überall diese Zäune sind, die einfach zu sind. Dann ist da vorne ein Wassergraben. Da komme ich nicht hin. Also, ich müsste jetzt irgendwie da auf die Straße kommen. Oh, ich hoffe, dass ich das da hinten irgendwo kann. Das ist auf jeden Fall ein Riesenrad. Das hilft mir jetzt zwar nicht weiter, aber da ist ein Riesenrad. Alter Schwede, war das anstrengend. Irgendwas hat mich voll gesabbert. Wahrscheinlich war es der Hund. Ey, das waren gerade fünf Kilometer und ich bin komplett tot. Das ist so anstrengend. Es ist wirklich so anstrengend. Kannst du ein bisschen aufs Meer gucken, sagen sie. Selbst der Hund hat richtig Bock. Wir haben, Wir haben richtig Bock? Ja, hier kann man in den Bäumen mal schön die allgemeine vorherrschende Windrichtung sehen. Ja, den Wind habe ich auf jeden Fall auch gerade gespürt, aber im Moment kommt er schön seitlich. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die Küste zu verlassen. Auch der Weg ist jetzt nicht so super spektakulär. obwohl gerade, guck mal, hier ist ein, was ist das, ein Kloster oder sowas, Burgschloss, irgendwas, ein Burgderum. Oh, hier gibt es ein Gästezimmer. Ne, brauche ich nicht. Hab ein Zelt. Ja, jetzt ist es noch knappe 6 Kilometer bis Norden. Ich habe jetzt erstmal ein Ziel mitten in der Stadt. Es ist 16.30 Uhr. Gleich. Ja, mal gucken, ich werde vielleicht heute auf den Campingplatz gehen. Ich gucke aber erst, wenn ich in Norden bin, wo ich schlafe, was ich mache. Aber ich habe schon Bock, ehrlich gesagt, auf eine warme Dusche. Obwohl ich nicht geschwitzt habe, aber nach dem Tag irgendwie. Trotzdem. So, der Weg, der Ort, an dem ich euch eben die Burg gezeigt habe, hieß übrigens Hage. Das weiß ich, weil ich jetzt in diesem Ort wohnen werde. Und zwar bin ich hier auf dieser wunderbaren Wiese. Es ist ja wirklich süß, dass ich meine ganze Tour minutiös durchgeplant habe und jeden Kilometer und dann mich an meinen Navi halte und mein Navi mich im Kreis schickt. Und, äh, es ist wirklich süß. Pläne sind dafür da, um sie zu verwerfen. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde den groben Reiseplan beibehalten, also... Die Stationen bleiben gleich, aber die Route werde ich jetzt frei stauze machen. Und ich habe auch keine Lust, jeden Tag 30 Euro auf dem Campingplatz zu bezahlen. Also hier sind wir jetzt beim Restaurant, ich glaube, Redona heißt das hier. Ich gucke gleich mal, wir machen jetzt kurz ein bisschen Werbung. Die bieten hier, ich habe einen Platz über park von night gefunden. Und die bieten hier Stellplätze für Vans letztendlich an. Steht hier irgendwo der Name von dem guten Restaurant? Ja, wir gucken gleich mal. Ich meine, es war Redona korrigiert das sonst oder äh, unser lieber cutter korrigiert mich jetzt hier im untertitel ja und das allercoolste deswegen weswegen das video jetzt gemacht habe eigentlich wollte ich erst in ruhe aufbauen ähm, das aller aller aller, aller coolste gab, nämlich gerade während ich hier gerade noch am aufbauen bin gab es hier dieses kleine gerstenhaltige erfrischungsgetränk das wurde mir jetzt hier gerade so gereicht ich will es euch mal durch die blume sagen das schmeckt wohl ne? nach so einem Tag. Ja, der Tag, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, gegen den Wind an der Küste hinter dem Deich zu fahren, das war Hardcore. Und deswegen, ich werde meine Tour jetzt, wie gesagt, grob so lassen, aber ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören und jetzt nicht einfach nur, weil ich es kann, die ganze Zeit an der Küste fahren Ich habe jetzt auch alle Schafe gesehen, ehrlich. Mal gucken, es gibt noch mal Küste, aber Landesinnere hat halt auch... Es war in Portugal und in Spanien auch das gleiche. Du kannst natürlich einfach die Küste abfahren, wie es jeder macht, aber das Landesinnere ist auch immer schön. <lacht> ja, in dem Sinne, ich baue jetzt auf. und Dann gibt es hier im Restaurant gleich wundervollstes Essen. Ich habe mich wieder an Strom angeschlossen, weil das mit der Sonne, das reicht halt nicht für mein Solarkonzept. Und ja, dann schauen wir mal, was morgen passiert. Es könnte sein, ich glaube, morgen geht es Richtung Emden weiter. Der ursprüngliche Plan ist so, aber den werde ich halt heute nochmal umplanen und mal gucken. So, in dem Sinne, vielleicht gibt es gleich nochmal Foodporn. Mal sehen. Ansonsten bis morgen.